habe Ihnen etwas mitgebracht. Das ist eine kleine selbstgebaute LED-Taschenlampe. Das ist eigentlich eine unserer ersten Übungen, wenn wir über Make Education sprechen. Denn dabei geht es vor allem um das konkrete Machen und Tun. Diese Taschenlampe ist also ein Beispiel dafür, wie Kinder anhand einer konkreten Anleitung, mit sehr kostengünstigen Materialien Erfahrungen mit dem Bau eines sehr einfachen Stromkreises sammeln können. Solche kleinen LED-Beleuchtungen lassen sich dann später auch auf andere Erfindungen und Kreationen anbringen. Denn um was es bei diesem Making geht, ist das kreative Selbermachen auch mit digitalen Werkzeugen. Und beim Making kommen grundsätzlich ganz unterschiedliche Tools zum Einsatz. So sind beispielsweise Programmierumgebungen oder eine 3D-Konstruktionssoftware am Computer oder ganz allgemein das Internet als Ideenressource und zum Erfahrungsaustausch geeignet. Beim 3D-Drucker wird auf Basis eines digitalen 3D-Modells meist, also Kunststoff geschmolzen und das Objekt dann Schicht für Schicht aufgebaut. Der Lasercutter, zu Deutsch auch Laserschneider, ist ein Gerät, mit dem man Formen und Motive aus verschiedenen Werkstoffen herausgebrannt werden können. Häufig werden dünne Schichtholzplatten geschnitten oder Acrylglasscheiben graviert. Für Makerinnen und Maker gibt es auch zahlreiche Hardwarekomponenten und Einplantinen-Computer. So wurde also im Jahr 2012 der Raspberry Pi auf den Markt gebracht, ursprünglich um Kindern und Jugendlichen den Umgang mit Computern und der Programmierung kostengünstig und hardwarenah zu ermöglichen. Seit Anfang 2018 zählt dieser Einplatinencomputer zu den drei weltweit am häufigsten verkauften Computer. Und zu den Maker-Werkzeugen gehören nicht zuletzt auch traditionelle Werkzeuge der Holz-, Elektro- und auch Metallindustrie, aber auch der bilderischen Kunst und anderen Handwerkstechniken. Die Werkstätten für Makerinnen und Maker werden auch Maker Spaces genannt. Manche bezeichnen sich auch als Fab Lab, für Fabrication Laboratory oder als Hackerspace. Maker Education oder auch Fab Learning sind also Bezeichnungen für die Didaktik und die Methodik des Lernens in Makerspaces. Insbesondere also dann, wenn dabei die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bezeichnet wird und sie zu zukünftigen Selbermacherinnen und Selbermacher ausgebildet werden sollen. Bei der Maker Education sind also die Kinder die Handelten. Sie arbeiten stets an einem konkreten Produkt. Und weil es dabei um neuartige, kreative Ideen und auch Lösungen geht, kann so ein Vorhaben auch scheitern. Wie beim Making kommen in der MAKER-Education eben auch digitale Werkzeuge wie zum Beispiel Smartphones zum Einsatz. MAKER-Education ist häufig interdisziplinär und es ist ein sehr offenes Lernkonzept. Das heißt, dass die Kinder und Jugendlichen Freiräume haben, unter anderem bei der Zielsetzung, bei der Wahl der Werkzeuge, der Arbeitsorganisation, der Arbeitsweise und auch der Umsetzung. Erwachsene sind dabei, keine traditionellen Wissensvermittlerinnen und Wissensvermittler. Sie sind vielmehr Co-Designerinnen und Co-Designer, Tutorinnen und Tutoren. Die Mega-Education hat in den letzten Jahren deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Das liegt daran, dass die Arbeit mit digitalen Werkzeugen in einem sehr offenen Setting positive Erwartungen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven weckt. Die einen sehen nämlich so beispielsweise die Möglichkeit, frühzeitig Interesse an technischen oder naturwissenschaftlichen Fächern zu wecken. Andere setzen auf die Möglichkeit der informatischen Grundbildung. Und die Medienpädagogik erwartet verantwortliches Handeln und eine Erhöhung der Medienkompetenz. Kurzum die Kombination von digitalen Technologien, deren kreative, kreative Einsatz und die dazu notwendigen handwerklichen und digitalen Fähigkeiten ist zukunftsweisend. Und damit letztendlich auch der handwerkliche Unterricht vom Morgen. Man kann auch mit John Dewey eine andere Perspektive annehmen, nämlich dass wir unsere Kinder nicht für unsere Vergangenheit, sondern für ihre Welt, also die zukünftige Welt, vorbereiten müssen. make education kann hier dabei unterstützen.